Warum wurde Noah gegründet? Die Koordinierungsstelle Nachsorgeopfer und Angehörigenhilfe ist im Jahr 2002 gegründet worden nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center im Jahr 2001 und die Terroranschläge auf Bali und Djerba im Jahr 2002. Bei diesen Terroranschlägen waren viele deutsche Staatsbürger betroffen. Und hier hat sich im Anschluss das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Justiz und das Bundesministerium für Inneres darauf verständigt, die Koordinierungsstelle NOAH zu gründen, um Unterstützungsmaßnahmen und die Betreuung der Betroffenen im Ausland dann auch in Deutschland nahtlos fortzusetzen. Welche Aufgaben hat NOAA? Die Koordinierungsstelle NOAH richtet sich an alle Betroffenen von Schadenslagen im Ausland ähm, an die deutschen Staatsbürger. Zum einen die unmittelbar Betroffenen, die von dem Ereignis ja, direkt betroffen sind, als auch an die Familien, die Freunde, die Kollegen, das ganze soziale Umfeld hier in Deutschland. Dazu benutzen wir hauptsächlich eine Hotline, wo wir 24-7, also Tag und Nacht, im Einsatzfall erreichbar sind. Hier unterstützen und beraten wir die betroffenen Personen. Im Weiteren vermitteln wir auch äh, am Wohnort hier in Deutschland ähm, ja, psychologische Unterstützung mit Hilfe von Notfallpsychologen, aber auch der Notfallseelsorge und Kriseninterventionsteams ähm, und helfen dann im weiteren Verlauf den Betroffenen bei allen Fragen, die so auftreten, gerade auch wenn es darum geht, Behördengänge meistern zu müssen nach solchen Schadenslagen, insbesondere dann, wenn auch Familienmitglieder gestorben sind. Und ja, diese Aufgaben für die betroffenen Personen doch dann in dieser Phase sehr, sehr schwierig sind. Wann kommt NOAH zum Einsatz? Die Koordinierungsstelle NOAH kommt nach ungl verschiedenen Unglücken im Ausland zum Einsatz, bei denen deutsche Staatsbürger betroffen sind. Dazu gehören Verkehrsunfälle, aber auch Naturkatastrophen und Terroranschläge. Und das Angebot der Koordinierungsstelle NOAH richtet sich hier sowohl ähm, an die direkt Betroffenen als auch an die Familien. Und das Angebot gilt dann sowohl in der Akutsituation, in den ersten Stunden und Tagen, als auch darüber hinaus, ähm, insbesondere bei Familienfesten zum ersten Jahrestag, bei Geburtstagen, ähm, erleben wir dann nochmal eine verstärkte Kontaktaufnahme, gerade wenn Personen auch verstorben sind, da hier dann wirklich in der Familie auch nochmal sehr stark erlebt wird, dass eine Person fehlt.